Auch in Frankreich hält der Protest zusammen. Seit Monaten demonstrieren Hunderttausende Menschen gegen die Anhebung des Rentenalters auf 64 Jahre. Präsident Macron hat die inzwischen umgesetzt, gegen jeglichen lautstarken Widerstand. Und obwohl auch das oberste Gericht die Rentenreform als verfassungskonform genehmigt hat, laufen die Menschen weiter Sturm gegen den Präsidenten und verschaffen sich nunmehr verstärkt durch das Trommeln auf Kochtöpfen und anderen Küchenutensilien Gehör. Auch heute, am 1. Mai. Töpfe seien für ihn zum Kochen da, reagiert Emmanuel Macron da. Schmallippig, der ebenso wie seine Regierung bei Veranstaltungen schon kaum mehr zu Wort kommt, vor lauter dröhnendem Protest. Friederike Hofmann. Mit dem Kochtopf gegen Präsident Macron. So wie die Psychiaterin Emmanuelle Perret haben viele auf der 1. Mai-Demo in Paris heute ihre Küchenutensilien mitgebracht. Der Kochtopf ist das Sinnbild unseres Ärgers. Er stand immer auch für den Aufstand der einfachen Leute. Und der Kochtopf macht einfach richtig Lärm. Nicht nur im Protestzug in Paris, sondern im ganzen Land wie hier in Clermont-Ferrand, überall Kochtöpfe. Und wer keinen Topf zur Hand hat, für die gibt es sogar eine Topfschlag-App fürs Handy, mit der man Lärm erzeugen kann. Der Kochtopf, das neue Symbol im Protest gegen die französische Rentenreform. Ich bin wütend. Die Rentenreform ist schlimm. Sie ist einfach nicht für die Menschen gemacht. Heute demonstrierten in Frankreich mehr als 780.000 Menschen. Viel mehr als in den vergangenen Jahren am 1. Mai. Und das, obwohl längst entschieden ist, die Reform kommt. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre sorgt weiterhin für Unmut. Und dass die Regierung die Reform mit einem besonderen Verfassungsinstrument ohne Abstimmung im Parlament durchgedrückt hat. Wir dürfen nicht klein beigeben, gerade in Bezug auf Macron. Der setzt Dinge einfach durch. Er hat noch immer überhaupt nichts verstanden. Präsident Macron versucht eine Versöhnung mit dem Volk. Seit Tagen tourt er durchs Land, will mit anderen Themen wie Bildung oder Gesundheit punkten. An der Wut der Demonstranten wie Emmanuel Perret ändert das wenig. Ich glaube nicht, dass Macron sich von seinem Weg abbringen lassen wird, die Regierung austauschen oder sogar selbst zurücktreten. Aber es ist wichtig, dass wir das nicht einfach alles hinnehmen. Auch wenn der Großteil der Proteste heute friedlich verlief, kam es in verschiedenen Städten wie in Paris zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen gewalttätigen Demonstranten und der Polizei. Mehr als 100 Polizisten wurden verletzt. Es gab zahlreiche Festnahmen. Die teilweise gewalttätigen Proteste in Frankreich dauern an. Dazu sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Friederike Hofmann in Paris. Friederike, die Menschen demonstrieren dafür, dass die Rentenreform doch nicht kommt. Ist das überhaupt noch möglich? Also Fakt ist, der Verfassungsrat hat der Rentenreform grünes Licht gegeben. Das heißt, sie kommt eigentlich. Aber es gibt jetzt noch zwei Verfahren, die da möglicherweise noch dagegen sprechen könnten. Es gibt diese Woche auch eine Entscheidung wieder vom Verfassungsrat über ein Referendum über die Rentenreform. Das ist etwas, was vor ein paar Wochen schon mal versucht wurde. Das haben die linken Parteien eingereicht. Ein recht kompliziertes Verfahren. Sollte es kommen, sind fünf Millionen Unterschriften nötig. Da wird am Mittwoch eine Entscheidung getroffen, ob es zu einem Referendum kommen könnte. Da sagten schon die Gewerkschaften, hm, sie sind sich unsicher, ob das formell überhaupt dem Ganzen genügt, dass das durchgehen könnte. Also das eher unwahrscheinlich. Eine zweite Option kommt aus der Nationalversammlung. Eine Fraktion möchte nämlich einen Antrag stellen, dass die Renten, das Renteneintrittsalter auf 62 Jahre limitiert wird. Das wird am 8. Juni entschieden. Aber auch da ist es schwierig, eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Das heißt eher unwahrscheinlich, dass eine der beiden Möglichkeiten wirklich durchgezogen wird. Aber es gibt noch zahlreiche Dinge in Bezug auf die Rentenreform, die ungeklärt sind zum Beispiel, was die Beschäftigung von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeht. Und wie geht Präsident Macron nun mit diesen nicht endenden Protesten um? Ein französischer Kommentator hat das letztens ganz schön beschrieben, der sagte, nach der salzigen Phase komme jetzt die süße Phase. Das heißt, nach diesen sehr, sehr harten Monaten des Protestes, des Ringen um die Rentenreform wird jetzt eben andere Politik gemacht. Es werden andere Themen gesetzt, die auch eher dem, dem Bürger hier in Frankreich etwas positiver gestimmt sind. Das heißt, da geht es zum Beispiel um die Gehälter von Lehrern, es geht um die Strom- und Gaspreisbremse. Emmanuel Macron war die letzten zwei Wochen viel im Land unterwegs und versucht, das Ruder jetzt rumzureißen. Allerdings ist das ist gar nicht so einfach, weil 72% der Französinnen und Franzosen Umfragen zufolge mit seiner Arbeit eher unzufrieden sind. Danke für diese Einordnung heute aus Paris, Friederike Hofmann.